In Hamburg hat ein Großbrand am frühen Morgen einen umfangreichen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das Feuer war auf einem östlich der Innenstadt gelegenen Autohof ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Wegen des dichten Rauchs galt zwischenzeitlich eine Gefahrenwarnung an die Bevölkerung. Auch die Bahnstrecke Hamburg-Berlin war über mehrere Stunden gesperrt. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt. Kilometer weit ist die Rauchsäule über dem Hamburger Stadtteil Rotenburgs Ort am Vormittag zu sehen. Mehrere Hallen sind in Brand geraten, darin lagerten Schrott- und Elektrogeräte. Mehr als 200 Frauen und Männer von Feuerwehr und technischem Hilfswerk sind seit den frühen Morgenstunden im Einsatz. Die Wasserversorgung ist anfangs problematisch. Durch Schlauchleitungen muss Löschwasser aus einem angrenzenden Fluss bis an den Einsatzort gepumpt werden. Die Bevölkerung wurde schon morgens vor extremer Gefahr über Apps und das Handynetz gewarnt. Das Ungewöhnliche bei diesem Einsatz war, dass es nicht nur zu dieser Rauch- und äh, Geruchsbelästigung im kompletten Stadtgebiet gekommen ist, sondern dass mit der Rauchwolke auch äh, relativ große Asche, Klumpen getragen wurden. Die sind teilweise faustgroß und sogar größer. Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle die Warnstufe runtergesetzt. Der Einsatz dauert aber wahrscheinlich noch bis in die Nacht. Inzwischen sind auch Bagger des THW vor Ort, um den Schrott auseinanderzuschieben. Der Schaden geht in die Millionen.